Unsere Experten beantworten gerne Ihre Fragen in den Kommentaren zu Videos und Artikeln. Bei Benutzern, die für einen PC arbeiten, ist es manchmal erforderlich, eine Remote-Verbindung mit einem anderen Computer herzustellen. Wenn Sie beispielsweise zu Hause sitzen, müssen Sie eine Verbindung zu einem funktionierenden PC herstellen, eine Datei abrufen, die Sie gerade benötigen und so weiter. Oder Sie müssen Freunden oder Verwandten helfen, ein Computerprobleme aus der Ferne zu lösen, ein Programm installieren oder konfigurieren, um einen Virus zu entfernen und so weiter. Es ist auch sehr wichtig, dass das Programm für solche persönlichen Zwecke kostenlos war und nicht registriert werden musste. Laden Sie es einfach herunter, installieren Sie es und machen Sie sich sofort an die Arbeit. TeamViewer ist dafür ein gutes Werkzeug. Auf der offiziellen Webseite heißt es, dass das Programm für den privaten, nicht kommerziellen Gebrauch kostenlos ist. TeamViewer ist eine Komplettlösung für Fernzugriff, Fernüberwachung und Fernunterstützung, die mit fast allen Desktop-Computern und mobilen Plattformen kompatibel ist, einschließlich Windows, Mac OS, Android und iOS. Mit TeamViewer können Sie Computer oder mobile Geräte überall auf der Welt remote verwenden als würden Sie sie direkt verwenden. Dieses Programm ist sehr einfach zu bedienen. Auch wenn Sie ein Anfänger sind, werden Sie keine Schwierigkeiten haben, es zu verwenden. Gehen Sie also zur Programmwebseite und laden Sie das Programm herunter. Kostenlose Download für den persönlichen Gebrauch. Führen Sie das heruntergeladene Installationsprogramm aus. Wie Sie sehen, muss das Programm nicht installiert werden. Wenn Sie einfach ausführen und markieren Sie, wie Sie es verwenden möchten. Wenn Sie es fortlaufend verwenden möchten, ist es natürlich besser, die Installation zu wählen. Wenn dies eine einmalige Verwendung ist, wählen wir nur Ausführung. Im Hauptfenster des Programms sehen Sie die Identifikationsnummer Ihrer Computer-ID und Ihr Passwort. Um eine Verbindung zu Ihrem PC herzustellen, müssen Sie die, diese Daten Ihrem Partner gemeldet werden. Wenn Sie eine Verbindung herstellen, benötigen Sie die ID und das Passwort Ihres Partners. Geben Sie die ID in dieses Feld ein und wählen Sie den Verbindungstyp aus, Feldbedingungen oder Datei übertragen und klicken Sie auf Verbindung. Dann entscheidet das Feld Passwort. Geben Sie das Passwort ein und klicken Sie auf den Login. Das ist alles, Sie haben erfolgreich eine Verbindung zu einem Remote-Computer hergestellt und können dessen Desktop sehen. Genauso können Sie auf Ihren PC gelangen. Geben Sie einfach Ihre ID und Ihr Passwort ein. Nachdem Sie die Dateiübertragung ausgewählt haben, erhalten Sie Zugriff auf die Datenträger des Remote Computers und können Informationen von diesem Kopieren auszeichnen und löschen. Wählen Sie die gewünschte Datei aus und klicken Sie auf Senden oder Empfangen. Danach beginnt sofort die Übertragung. Unten sehen Sie den Ausführungsstatus. Wie Sie sehen, können Sie Dateien umbenennen, Ordner erstellen und ausgewählte Objekte löschen. Benachrichtigungen über erfolgreiche Dateiübertragungen werden auf dem Bildschirm angezeigt. Nachdem Sie sich registriert und einen Konto erstellt haben, können Sie das Programm leichter verwenden. Nach der Registrierung haben, die ein, haben Sie ein gutes Konto mit Ihrer konstanten ID und einem Passwort. Und damit können Sie ganz einfach einen ständigen Zugriff auf die Computer einrichten, die Sie benötigen. Beispielsweise können Sie von zu Hause aus zu einem Arbeitscomputer wechseln und von einem Arbeitscomputer zu Ihrem Heimcomputer müssen Sie nur den Computer einschalten. Insbesondere auf einem Remote-Computer muss TeamViewer nicht ausgeführt werden. Nach der Installation des Programms funktioniert der TeamViewer-Dienst ständig im Betriebssystem. Wie ich bereits sagte, muss das Programm für den ständigen Gebrauch installiert werden. Führen Sie das Installationsprogramm aus. Wählen Sie bei der Installation Installieren, um diesen Computer später remote zu verwalten und persönliche nicht kommunizierte Verwendung. Danach wird angeboten, den unkontrollierten Zugriff auf konfigurieren. Klicken Sie auf Weiter, geben Sie einen Benutzernamen und ein Passwort an. Weiter, erstellen Sie kostenlos ein TeamViewer-Konto. Geben Sie den Namen, die E-Mail-Adresse und das Passwort ein. Weiter, öffnen Sie zur Bestätigung die e Mailbox und folgen Sie dem Link. Wenn Sie das Programm starten, verfügt dieser Computer über eine permanente ID und ein Kennwort für das Konto. Sie können in den Programmeinstellungen auch ein anderes Passwort festlegen. Wir gehen zur Registerkarte Sicherheit. Hier können Sie bei Bedarf jederzeit einen unkontrollierten Zugriff mit Passwortschuss konfigurieren und legen Sie entsprechend Ihr Passwort fest. Und um mit wenigen Klicks eine Verbindung zu einem Remote-Computer herzustellen zu können und nicht mit Passwortdaten herumzuspielen, setzen wir die Marke für einen einfachen Zugriff. Durch Verknüpfen des PCs mit Ihrem Konto können Sie von verschiedenen Geräten aus damit arbeiten. Von der mobilen Anwendung Ihres Smartphones, von einem Programm auf einem anderen PC oder einer Webschnittstelle in einem Browser. Bei jeder dieser Methoden können Sie die Aktivität von Remote-Geräten überwachen und eine Verbindung zu Ihnen herstellen. Im Browser können Sie sehen, ob sich der Remote-Computer im Netzwerk befindet und eine Verbindung erstellen, wenn er aktiv ist. Um das Programm nicht ständig auf einem PC auszuführen, können Sie den Download mit einem System Hineinstellungen aktivieren. Erweitert Optionen allgemein beim Start von Windows-Ausführung. Sie können Ihren Computer auch mit einem Mobiltelefon steuern. Sie benötigen nur Zugang zum Internet. Sie müssen nur die Anwendung installieren und sich anmelden. Neben der Fernsteuerung eines Computers mit diesem Programm können Sie Videokonferenzen durchführen, eine Bildschirmdemonstration einschließen, Videoanrufe tätigen und chatten. Es gibt einen praktischen Zeitplan für zukünftige Konferenzen, mit deren Hilfe Sie den bevorstehenden Videoanrufen vorausplanen können. Mit TeamViewer können Sie einfach Ihren Workflow vereinfachen oder Ihren Verwandten helfen, Ihren pcs remote zu konfigurieren.